hallo und willkommen. Mein Name ist Dani Royal P und ich bin Metal Mario Master und wir sind hier wieder bei Mario Party 1. Genau. Auf dem Weg in ein neues Abenteuer, wovon ich ja noch davor erfahren habe, dass der gut dann Royal P ein bisschen gefarmt hat. Er hat ja. schon 99 Sterne gesammelt. Ja, kann ich mal hier kurz zeigen. Boom start Und wir haben auch noch <lacht> Ja, und wir haben auch äh, noch einen neuen Block gekauft. Ja, kann man auch sehen. Ah, da kann man ja. Ja die ganzen Bretter sehen, sich sehe gerade ja, ja 37. 21 ja, ich habe immer so ungefähr, weil nicht 15 Sterne oder so bekommen, <lacht> so Deck, den ich online gefunden habe. Ja, das bedeutet einfach nur, weil nicht weniger Arbeit für dann ja. Einfach für alle auf PC einstellen, das Spiel automatisch spielen lassen, wenn am Ende im letzten Zug noch alle. Auf Spieler wieder umstellen und dann kriegt man da Sterne. Genau. Ist ein sehr einfacher Trick, der in einer Minute erklärt ist online. Ja, ist inne, ist wirklich in der Minute erklärt. Ich habe es gesehen. Dann lass uns mal das Abenteuer beginnen. Ja. Und dieses war auf, auf ein Spielbrett, wo er noch nicht war. Ja. Ein Stern werden wir ja wohl noch. Ne? Denke ich mal. Okay. Also ich denke, die Charaktere dürfen klar sein. Ja. Mich immer gehen muss. Ey. Ja. Welche Konstellation hatten wir noch nicht? Dann hm. so war ich schon Donkong, Mario und, und Peach. Nicht, ne? hm. Ja, machen wir mal. Wir haben Mario und Peach. Bin mir nicht sicher. Mein Mario und Donkong und Hatten wir und schon. Pizza. Ja? Ja. Weil Vario, der steht nämlich auch heute im Mittelpunkt, weil heute werden wir sein Brett spielen. Okay. Bye -bye. Na, dann mal los. <lacht> Varios Kanon Canyon beendet die endlose Schlacht zwischen den Bob oms Okay. Ja, Luft. Ja. Yeah. 20 anstatt 50, wie ich auf Screen gemacht habe. Ja, okay. ich bin Level. Bro, ich mag die Anfangsmusik, ich mag sie einfach. Sie hat so Beruhigendes. Hey. Hey, es ist Cooper. Okay. Ah. Diese Einöde ist ein Schlachtfeld. Die roten und die schwarzen Bob-Omms bekämpfen sich ununterbrochen. Wird dieser Kampf jemals, jemals enden? Ich hoffe nicht. Ich werde, werde pro Wort bezahlt, wissen Sie? Versucht die Streithähne irgendwie zu einem Waffenstädterstand zu bewegen. Ein kleiner Tipp noch. In der Mitte ist Bauses Gebiet. Der einzige Weg dorthin ist, ist mit einem Flygate zu fliegen. Ja, Startreihenfolge. Cool. Ja, wird diese endlose Schlacht jemals enden? Ich glaube nicht. Ja. Beim letzten Mal hat es ja auch ja. nicht geklappt. Verdammter Dreck! Ich bin letzter? Oh. Wenigstens mal eine andere Konstellation, sonst ist einer von uns immer Erster und einer ist Dritter. Ja. Was Wind! Dieses Kanonen, Bombenfeld Dingen. Wo ist denn der erste Stern? Auf der Insel. Ja, die äh, diese äh, diese Map ist unterteilt in, in insgesamt fünf Inseln. Ah, Moment, bevor wir hier irgendwas machen. Ja. So, Hallo. Und hier geht's los. Macht euch bereit, ladet die Kanonen. Yep. What? so gelangen wir nämlich von von der einen insel zur nächsten ich direkt vor dem stern landen ja wir müssen nämlich dann selbst äh, selbst bestimmen wo wir landen also beziehungsweise selbst zufällig bestimmen wo wir landen okay. ich dem Ding landen. Ich muss mal gleich, gleich kurz einen Schnitt machen. Ich mache mal hier mal, einen. ja cool. Ja. So, vor dem nächsten Minispiel starten, Ich einen Schnitt machen, ich mach wir weiter. Okay. Mach noch eins. Ja. Okay, ich habe Zug gemacht. Ich kam noch nicht mal bis zur ersten Kanone. Was wird denn das, das Spiel, Spiel sein? Rennenbahn. Dann, wie die sagte, jetzt kommt ein kleiner Schnitt. Wow. Auf die Rennbahn. let's go. Ja. Los okay. Aber da war ich. Zu ja, das nicht zu so vorsichtig sein, das auch nicht zu so riskant sein. Bin wie ein Ja. Aber ich war weiß, wann ich abbremsen muss. Ja, aufholen. Auch nicht. Was mache? Man kennt mich als das lebende Karriere auto gar nicht hin entweder so freundlich Wir, zu... Wir haben sogar einen rekord aufgestellt oh Gott. Okay, geht's. ja denn von der insel geht es in nämlich in die obere linke Oh, und sie kommt schon direkt auf die letzte insel und so geht es halt immer so weiter rot oh, ja Vario ja. ja, muss aussetzen haben sollen wir mitleid haben nee, nicht möglich ne? da komme ich ja gar nicht mehr zu dem sterne Der Ball, ne? Ja, das ist gut. Okay, alter Dick. Du Final Fantasy. Selbst, ich habe nie Final Fantasy gespielt. Ja, Schande über mich. Ja. Immer das Eremium von Final Fantasy selbst irgendwie aber <Siege> <Siege> <Siege> wenn man bedenkt, ich wann in welchem Jahr erschien Final Fantasy 6? Ähm, ich weiß, Final Fantasy 7 erschien, glaube ich, 1997. 1997 und damals kamen die Final Fantasy Spiele fast jährlich raus, also würde ich mal sagen, so 95, 96. <Siege> Ob sich hier, ob sich die Leute hier was dabei gedacht haben? Meins, meine, meine, meine, meine, meine, meine. Meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins, meins. Irgendwann wird werden. das Beste, irgendwann wird das Bestoff kommen. Ich glaube, du würdest genau diese eine Szene da reinschneiden. Nein nicht. Eins, eins, eins, eins, eins, eins, eins, eins, eins, mache Ich weiß gar nicht, ich den davon mache. Und wie sind wir überhaupt Bestoffs in diesem Minispiel? Ach komm, mein Best, äh, ein Best, ein Bestoff gehört dazu. Ich habe ja, ich habe ja gesehen, wir haben noch nicht mal ein uh, ordentliches oh. Outro ja Hallo, ich arbeit Steige. das ist <lacht> auch eine arbeit muss doch nicht immer qualität sein gibt das der? gibt dieses projekt die ich schon fast sagen dann ihre wege aber da habe ich auch manchmal intros gehabt ich weiß ich erinnere mich an dauntless ah. Wo du, ja, wo du ja den Einsatz gesache, gesagt hast, den ich in kapett gebracht habe. Ja, Ausgezeichnet. nein. Ja. Genau, ich rette dich. Ich lass dich doch nicht, dass du mich einfach so sterben. Und wenn ich mit dem Vegas aufnehmen ist irgendwie weil ich nicht. Es soll also irgendwie immer das Chaos vor, vorprogrammiert. Gibt's nicht. Das ist ein bisschen mehr, so weil er nicht ich habe gesagt, für wir beide machen das so ein bisschen ordentlicher so im sinne von von äh, qualität weiß nicht ob qualität das richtige wort ist ich meine irgendwie so weit nicht wir setzen uns hin wir machen irgendwie eine aufnahme und so mit intro und also was ich bin Bakes, äh, irgendwie aufnehmen heißt einfach so okay jetzt war <lacht> ja, so, so, so ohne absprache irgendwas so ohne genau also, so. Wir wir machen wir planen einfach alles. Also und beim weg ist also wir machen einfach. Ja, wir machen einfach. Ja. Okay. Dritte, vierte ist noch drei. kein Stern. Ey. Ja, Bob Abfahrt. Das ist ein cooles Minispiel. Okay, wir arbeiten zusammen. Ah, nicht Gegenteil, mehr. Ne? Ja, bilde mit einem anderen Spieler ein Team für eine pop up Reguliere das Tempo mit dem Control-Stick und hole mit A Schwung. Oh, das hat man doch gar nicht. Nee, hat man doch gar nicht. Wenn du den mit dem Bob über die Überschleunen äh, Felder fährst, dann bekommst du mehr Schub. Ja. Mhm. Okay. Ich glaube, Du es oben sein und mein Team ist unten. Ja! Bis immer dann! So, immer so ein Olympiaspiel irgendwie. Konnte man mal auch irgendwie Bobman, einfach irgendwie witzig Ja. Aber oh, irgendwie... ist, ist halt immer cool. Aber ich, ich stelle mir auch sehr gefährlich vor. Nicht ja. zu vergessen, verwechselt mit Skeleton. Das ist ja noch gefährlicher. Ja, immer am Anfang, wenn irgendwie das Spiel begonnen hat, muss man ja schieben und... Äh, ja. Ich habe immer irgendwie weil nicht auf die Schnauze fallen lassen. <lacht> Oder gar nicht irgendwie. dem man muss irgendwie manuell irgendwie einsteigen und äh, habe ich irgendwie oh. nie gemacht. Dann ist immer irgendwie am Ende eine Person übrig, die die ganze Zeit irgendwie nur am Schieben ist. <lacht> Wenn normalerweise eigentlich da drin sitzen müssten. ist ja ah. teilweise so richtig statistisch. Oh, voll, vorsichtig, hier okay, können wir runterfallen. Ah, dich. Nee, mal. Mal weg mit einem dicken hintern Wie du noch weg? Boah. Nein. Nein. Ich glaube Peach arbeitet nicht so mit dir zusammen gerade. Nein, das glaube ich war Ja, wir hatten größeres. Ich, Gewicht schiebe alle, ich schiebe alles Ach. auf Peach! Fucking Peach! Du kannst nichts! Ja gut, marius Gewicht hat uns gecarried. Moment mal, er saß doch vorne. Müsste er nicht eigentlich hinten sitzen? Ach. Gibt's nicht. Ich bin schon wieder letzter. Ich will nicht, dass das wieder so und Disaster wird wie am, wie ganz am Anfang. Weil auf diesem Brett habe ich mal, mal mit einer einzigen Münze Vorsprung gewonnen. Mit einer einzigen. Ach, da war eine Bild, die mal gesendet hast, ne? Genau. Hm. Ob oh, die sich den Stern jetzt da landet? Nö. Nein. Was passiert jetzt? Okay ist doch nicht mal, ich dachte mal würfeln. Also mindestens einen Stern brauchen wir noch, ne? Also ja, wir, wir werden ja wir werden wahrscheinlich eh einen kriegen, allein durch die Bonussterne. sterne ganz ja. oh. oh. hm. mit jetzt hier rumlaufen. Ey das ist äh, ist ein ganz schön weiter weg ich finde es nicht auch ja. mit den kanonen ist auch nicht so sicher ah. wenn man bedenkt denkt dass die kanonen aus mario 64 sind eigentlich finde ich die sehr sicher Irgendwie irgendwie auf dem Schalgeig jetzt hier anstatt auf dem Pop eigentlich. Ja. Oder war nicht richtig. Ja, hm. ah, war zwei. Bombskip -Ball. Bombskip -Ball. Oh Mann, ich muss schon wieder mit Peach arbeiten. Neue Bombsgeball hatten wir schon. Ja. Oh, oh, oh großer Gott, sie hat den Ball. Mario, setz auf sie, Triss sie. töte sie, Tisch, meiner, Tisch, meiner. Was? Nein, nicht anfassen. Meiner. Was? meiner. Nein. Jawohl. Nein. Hahahaha. <lacht> Armer Dreck. Bestes Team. <lacht> habe einen neuen Superbruder gefunden. Jetzt auch, auch noch hier Superbrüder ihr kündigen, ey. erster, hey, cool. Ich hab nur Das ist überhaupt nicht meine Art. Hat Freunde, ich muss ganz schnell wieder aufholen. Ja. ich Glaube ich brauche es unbedingt als Aufmunterung den Stern. Ich weiß, vielleicht habe ich ja die ganzen Offscreen-Spiele Off ja selber gespielt. Oh, vielleicht voll trainiert, ne? Du hast du hast so heimlich geübt? <lacht> genau, du hast heimlich geübt. Ja. Die ganzen 50 Runden, nein, ich habe automatisch laufen lassen. Ja, <lacht> voll lang gedauert, ey. So ein, ein Match hat bestimmt so zwei Stunden gedauert. Ja. Aber ich spiele halt ich spiele auch ge gerne für mich selber auch einfach mal 50 Runden. Ich weiß nicht wieso, ich mache was halt so gerne. Hm meint du, wird sie es schaffen oder wird sie kläglich runterfallen ah, vielleicht kriegt sie eine münze das schmeißt nein ja oh. sie kriegt, ja, sie kriegt trotzdem eine münze miss warum fallen sie ja. runter ja miss warum fallen sie runter nein. Ich habe noch neun Münzen. sicher ich möchte noch mal gehen. Ja, ich möchte noch mal auf meine klägliche Situation hinweisen. Dankeschön. Jemanden hierher? Ja, du kannst halt wirklich jemanden ja, auf diese Insel holen. Wie gesagt, es kostet alles zehn Münzen. Hm. Ah, ich wo ist überhaupt der Stern der, Stern ist, auch, äh, der Stern ist auf der Insel unten rechts? Wo bringt die mich jetzt hin? Die bringt mich unten links. Ne? Ja, die bringt dich wieder auf die Anfangsinsel zurück. Und dann nach und ist halt immer, immer erst hier von, äh, von links nach rechts, von also von links unten nach rechts unten von rechts unten nach links oben und von, von links oben, oben nach rechts oben. dann Immer so weiter. Das heißt, du bist am nächsten daran gerade. Ja, aber ich habe ich habe sowieso keine Münzen. Ja stimmt. Ja, nicht. gar ja, nichts. Oh wirklich? Dann bis später. Wir mit Mario 19 gleich. Pass auf. Ho -ho. Jetzt habe ich ein Münzen ja, hätte ich doch ja inziehen sollen. Ey. Oh Gott. Es ist Wahnsinn, was ist dann noch mal? Äh, Button meschen, cool. das hatten wir oft genug gehabt, wo uns bei, weil dann der Finger weh getan hat. Okay. <lacht> <Ready? Go. lacht> okay, <lenken. lacht> <Sie> ja voll gas geben im ersten Spielen. <Sie> schon. Man. Boah, da war aber knapp gewesen. Dann gehen wir auf der Karte sind wir eher nach. Ja, das habe ich ja, habe ich auch so gesehen. Hey, ich bin erster. Ja. Mit einer Münze. Moment. Wait. Da glaube ich jetzt nicht. <lacht> Ich hab schon 12 Münzen. Ich fühle mich jetzt verarscht. Oh, oh Gott. Ah. <lacht> Wie ruinier ich euch denn heute im den Tag? Der Bausaumbroch. Hm, warte mal. Das gut, rasch. Habe ich gut? Ich kriege noch. Ah ich hab ein paar verloren. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, verdammt. Das ist weit weg. Das ist sehr weit weg. Ich muss einen drüber abschauen. Komm. Weee! Oui. Yes. Nein! Oh, was da. Oh, doooo. Oh, no. Wenn ich Glück habe. Oh, der Dreck! Ja, das heißt, wir sind wieder die Pins! Wir dürfen Kein wieder <lacht> Pins sein! Verdammter Dreck! Oh nein, Barry hat einen sehr starken Schwung. Ja. Und eine sehr leichte Bahn. Weil du musst wissen, du darfst nämlich die Bande nicht berühren. Weil weißt du, was die Bande ist? Nee. Die Bande ist ein Elektrozaun. Ja. <lacht> Verdammt nochmal! <lacht> ich fühle mich verarscht! Gibst doch nicht! Ich werde hier nur betrogen! Okay. Verdammt, da Dreck! Zehn. Ja, machen ich bin wir ja immer so. Ich bin mit der Zeit irgendwie verloren, weil ich den Schnitt gemacht habe. Oh! Wir haben neue Befehle. Wir ändern die Ziele. Bewegt die Kanonen mhm. Seid nicht unvorbereitet. Ändert die Ziele. Bewegt die Kanonen ich bin ja. genau vor der Insel. Mann, die Kanonen haben ihre Ziele und ihre Schussrichtung gewechselt. Also super, wo lande ich denn dann jetzt oben rechts. oben rechts? Ja, jetzt läuft nämlich alles umgekehrt. Okay, irgendjemand muss noch mal auf so ein Ding landen. Ich muss diese ich muss diese Runde aussetzen. Wieder alle gegen mario okay. Oh, das große den kommt den machen wir fertig. Ja. Hm. Komm, den bringen wir um. <lacht> Zieh den Dicken. Zieh den dicken. Zieh den In da rein.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 da ist mir so mitten im Spiel irgendwie so aufgefallen. Was macht immer nicht? Dann alle, wenn ich gut, oh, bitte, bitte, muss funktionieren. No. Please, Weil so gut so schön. Wieder war ich meine, das den seine level aber trotzdem man ja, ja ein bisschen heimvorteil habe ich so gefühl den das denn? das ist ja voll der leichte hm. hm? hm. mit der wampe berührt ja, eigentlich hätte er runterfliegen müssen. Oh, mein Gott, der Asche. Darn it. ich so hat <lacht> Asche. Ja. Ich habe keinen Cash. Ich, ich, ich bin so reich wie eine Kirchenmaus. Nein, warum immer so weit weg? <lacht> Okay. nein, oh, nein. Ah, ich muss schon <lacht> wieder eine runde aussetzen das habe ich aber gar nicht so schlecht ja, nur jemand irgendwie schneller den stern abgreifen vielleicht ja yeah. komm haben wir den Münzbock. Oh, aber uh. oh, moment oh nein uh. oh nein du hast den hammer oh nein, ah. Ah, nein. <lacht> oh. Oh. Ugh. Das war der Thumbnail. War schon beim zweiten Part. Ja. Dieses Donkey Kong Phantom Nail, das war so gruselig. Was hast du denn da? <lacht> die Ja, die, die münzen klauen Clown. Clown. Aha. Warte, Polizei übergezogen. Wie kann das sein? Wahnsinn. <lacht> weg Aua. ah oh, ich bin da da da da da da den part dem Parts man irgendwie die Blöcke mit den Hammer kaputt machen kann. Okay. ich weiß ja nicht vorher gewusst, ja, Hättest du das mal vorher gewusst? Oh. Der acht Münzen, ich krieg einen Knall. Hm. Oh, du verdammte <lacht> Du Heeler da! Ey Mario. <lacht> du Arschloch. Was tust du denn hier? <lacht> du Pender! Ich, ich, schnell zum Stern. Noch mal wieder hinkommen. Von oben links. Ja. Du oh, die sind, Pender! Die sind alle da vor sich gerade. Ja. Außerdem, ich bin sowieso keine Bedrohung. Ich muss sowieso aussetzen. Ja, im nächsten Zug. Oh. Ist das euer verdammter Ernst? Also <lacht> oh, damit mit Bowser. Ja. Oh, sehr oh. Ich fühle mich, ich fühl mich betrogen. <lacht> Nein. Der hat dieses Spiel liebevoll bezeichnet mit den worten dass die, als wenn man irgendwie den fetten jungen auf dem Schulhof verprügelt. habe ich habe ich im letzten habe ich hier tatsächlich in den kommentaren gelesen also, steht. Oh. aber immer stehen meine meine meine meine meine meine meine oh. auch die zum schuppen war Was? Oh, oh nein! No. Jetzt hättest du sogar zu wenig Münzen gehabt, ey. Ja. Oh. Ich will mich den betrogen. Ja, Jetzt geht einer von denen aber den Stern. Weil Glück ja. der Glückwunsch landet irgendwo genau da, wo du bist, da, ne? Ich habe aber keine Münzen. ich habe irgendwie gedacht ich könnte mir irgendwie den stern klauen aber ich habe auch nicht genug münzen um mehr leisten zu können auch man ja 50 ne? ja 50 ich hier genau vom Peach, dich rette ich nie wieder du nie wieder wieder in, in einem mario spiel gerettet oh, cool. das ist nicht wahr ey. Das kann nicht sein. Ich war auch schon an diesem Ort. Du warst auch schon an diesem Ort. War ja. schön. Ja. Nein, ich will nicht mehr. Da ist das still. Aber du warst. So, ein Stern bitte, wenn es geht. Ach. Äh, war, eine Menge. Ja, eine Menge. Da hätte ich gern ein paar. Ja. Oh, Eis, nice. Nice. Eis. Alter. Da kann ich auch mal. Wieder... Äh? und wie er kommt gerufen gerade ja ich nehme mal den ja ne danke das <lacht> <lacht> spiel ich war es nicht also das, das auch noch spiel planen. betrügt das ist doch präschism Ich komm nicht voran! Halt die Fresse, Fly Guy! Verzieh dich! Okay. okay. Das ist mein Spiel für diesen Part. Oder oh, im Münzblock. Nochmal. Nur diesmal hab ich den Hammer. Ich werde dich hier setzen. Hauha! Höpf ich habe so viel Aggression, die muss ich jetzt loswerden. Ich bin so. ich bin weg. Ja. Ein Sehr gut. Was genug davon? Oh, okay. <lacht> bin noch einmal. ein Hey, ist besser als keine. Ja, dann würde ich sagen, wie es jetzt, wie es weitergeht bei, bei diesem Betrug. Und genau, das wird wir raus aus dem nächsten hm, nächsten Part von Mario Party. Ja, oh, bis dann, ey. Ciao, ciao.